Wenn Sie selbst eine Veranstaltung planen oder zum Beispiel eine Studie veröffentlichen, können Sie uns dies mitteilen über dieses Feld Termineintragen. eintragen. Sie machen dann hier die entsprechenden Angaben mit möglichst vielen Informationen und wenn Sie dieses Formular abschicken, bekommen Sie noch eine E-Mail zur Bestätigung und unsere Redaktion wird den Eintrag dann bearbeiten und auf Agenda veröffentlichen.